Hey Leute, ich bin's Conny und heute erzähle ich euch die Geschichte, wie ich gestern massivst enttäuscht wurde. Ach, und ich baue hier einmal die große Gems-Kiste ab, die es gibt. Einfach nur, damit ihr seht, wie sehr sich diese Kiste nicht lohnt. Ich habe hier jetzt keine Ahnung, wie lange abgebaut. Und ich bekomme... mit allen Lootbags zusammen 80.000... Gems. Dann schauen wir uns mal das neue Update an. Das yes, neue Heads im Lotte X Diamond Mine Update ist draußen mit Diamond Breakables, Diamond Chests, Diamond Lootbacks, Diamond Enchants. Dreimal Diamonds Potion. Neues Easter Huge in diesem Ribbon Egg. Neuen Rank, den niemand freischalten wird, weil ich bin gerade mal bei 60% beim vorletzten Rang. Crystal Exclusive und Bugfix ist alles klar. Und wir gucken uns direkt die Diamond Mine an, weil darum geht es in diesem Update. Wir gehen zur Spawn-Welt, nicht Easter, ah egal. Dann sind wir halt jetzt zur Easter-Welt gegangen, weil wenn wir hier gehen im Ribbon Egg sehen wir, gibt es jetzt ein neues Huge Pad. Dass wir eh nicht bekommen. Wir öffnen einmal 3x und kein Huge Pit bekommen. Schade. Die Chance ist wohl doch bei 0%. Wer hätte es gedacht? <lacht> so, hier haben wir die Diamond Mine. Da gehen wir dann direkt rein. Und wie wir eben schon in den Update Logs gesehen haben, gibt es hier drei verschiedene Areas. Die erste kann man einfach kaufen scheinbar. Okay. Paradise Cave steht hier Purchase to Unlock. 100.000 alles klar. Hier steht auch Purchase to Unlock. Was man hierfür tun muss, weiß ich gar nicht. Es gibt bestimmte Voraussetzungen, dass man die Dinger freischalten kann. Aber hier, Mystic mein Release a Huge Pad ist meine Aufgabe. Und das werde ich jetzt mal machen. Ich habe hier auch die Huge Pink Balloon Cat. und gehe ich einfach mal auf Toggle Delete und lösche das Ding. Delete, yo. Yo. gelöscht. Und ich hab's direkt zurückbekommen. Digga, was ist das denn für ein Sheet? Ich bekomme es direkt zurück, weil es mir gehört, weil ich halt dieses NFT hier habe. Aber es hat nicht gezählt, oder? Ah, jetzt muss ich es doch nochmal machen. You cannot release this. Ich dachte, das funktioniert so. Okay. Man muss hier hingehen und dann releasen. Das geht nicht. Meinetwegen, ähm, dann würde ich einfach mal einen New rock releasen hier. Wer braucht denn den schon? Ist es ist locked. Ja, dann unlock ich das halt. Das ist kein Problem für mich. Ich mach das weg. Ich habe keine Skruppe hier, meine Huge Pets zu löschen. Gar keine, weg damit, ja weg mit dem Ding, für immer weg ich bin mir absolut sicher, ja ich bin mir wirklich sicher, das kann nicht rückgängig gemacht werden, das soll weg, das blöde Teil, und bam so, damit haben wir die letzte Area freigeschaltet hier gibt es jetzt solche äh, Breakables, es gibt halt auch die AFK Chest. warte ich wo mein neues Huge Pad aus? So. Äh, in den Update-Log stand schon, es lohnt sich nicht, wirklich hier dran zu farmen, es sei denn, man ist idle. Hier ist jetzt aber ein 3 mal Diamonds multiplayer drauf, was sich dann doch eher lohnen wird. Aber was sich wirklich lohnen wird, ist das hier. Schaut euch mal das Baby an. Uh. Wir gucken jetzt erstmal in den Exclusive-Shop rein. Scrollen einmal nach unten. Und da haben wir dann die Triple Diamonds. Ich hab.. Keine Boosts. Äh, warte mal, kriege ich Boosts durch die hier? Bap, bap, bap, bap? Muss ich doch bekommen. Safe. Keine Boosts bekommen. Egal, ich packe meine Pets hier einfach mal ran. 100 mal Diamonds. Mal gucken, wie... Nein! <lacht> oh, bitte. Ich habe mich gerade so gefreut. Einfach 100 mal Diamonds auf einer Kiste in der letzten Area. Und das wird direkt ge neu gestartet. Warum ist Preston so zu mir? Warum? Okay, aktualisieren. Wir gehen wieder rauf auf mein eigener. Wow, wow. Ach. Imagine, er muss nochmal ein Huge löschen. Das wäre super lustig. Aber das muss ich schon nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wenn ich es nochmal löschen müsste, dann habe hab ich es bestimmt auch zurückbekommen. Aber so Data-Losses ähm, traue ich dem Spiel hier nicht zu. Komm, wir gehen jetzt wieder hier hin. Und hoffen, bitte. Hier ist nichts mehr, alles ist leer, alles ist verloren. Ich gehe wieder nach Hause. Okay, gehen wir mal zurück zum Spawn. Jetzt müssen wir hier noch Möglichkeiten geben, irgendwelche Boosts zu bekommen. Hier leider nicht, weil, ja, ich muss hier warten, bis die Dinger fertig sind. Und dann kann ich wahrscheinlich wieder Pets reinpacken und krieg dafür dann was. Ja, ja, ist super. Mensch, jetzt habe ich keine Diamond Boosts. kommen, wir gehen nochmal in die Diamantmine rein und hoffen, dass es sich jetzt lohnt. Wir können uns ja mal die Areas angucken. Die Paradise Cave, ja, super schön. Können wir hier abbauen? Wenn wir so ein Ding abbauen, kriege ich 180 Diamonds, also nicht wirklich gut. Oh, Lootbags, die sind auf 1. 2000. Oh, das ist dann so ein Tausendfacher? Oder warte mal. Aber die Lootbags, die wurden auch nicht automatisch eingesammelt, obwohl ich hier ein Supermagnet habe. Guck mal, die liegen da und ich muss die selber einsammeln. Was ist das denn? Funktioniert Supermagnet einfach nicht. Das müssten 4000 sein. Bap, 4000, ja, darauf kann man sich verlassen. Ähm, öffnen wir, bis da ein paar Lootbags rauskommen. Ich möchte wissen, ob die Lootbags hier dann so zwei haben oder ob die. Ja, okay, jetzt haben wir Lootbags. Die sind auch alle wieder auf 1 Okay, das heißt 4000. Ja, die haben mir dann auch wieder 4000 gebracht. Wow. Spawning in einer Minute steht da dann. Spawn das Ding? Will ich aber gar nicht. <lacht> RIP huge bed Ach, mir ist das huge bed vollkommen egal. So, jetzt bitte sag mir, dass hier irgendwo ein 100-fach. Bitte sag mir, dass hier irgendwo ein 100-fach Multiplayer drauf ist. Das kannst du mir nicht antun. Ich hatte ein 100-fach Multiplayer auf so einer Kiste. Gut, gucken wir erstmal, wie viel in einer normalen Kiste drin ist. Warte, die hat 1,58 SX. Ja, das kann jetzt noch dauern. Ähm, bauen wir lieber erstmal so eine kleinere ab. Die ist dann eher möglich noch abzubauen. Ich habe immer noch nichts bekommen fürs Abbauen. Bekomme ich wirklich nur, wenn ich fertig abgebaut habe? Sind die Diamantkisten hier etwa Build different? Dass man nicht passiv was bekommt? So wie in Pet Simulator 1? Alles ist anders. Alles ist anders. Alles ist anders. Ja, alles ist anders. Na gut, warten wir halt einfach ein bisschen. Ist nun jetzt einfach so, ne? Ich will halt wissen, wie viel da rauskommt. Ohne die Lootbags. Ich nehme erstmal ein bisschen Abstand. So, gleich haben wir es. Noch ein bisschen. Man bekommt richtig wenig. Wow. Na ja, vielleicht mit Triple Diamonds. Und? Und? So, wir kriegen 471 Gems. Und das soll der neue, beste Weg sein, um Gems zu farmen. Preston will mich ja wohl rollen, oder? Ich baue hier zwei Minuten lang an der blöden Kiste ab für 400 Gems. Wisst ihr, wie ich 400 Gems mache? Ich laufe einfach durch den blöden Spawn. Lauf hier lang und dann baue ich einfach die Dinger ab. 145 Gems. In einer Sekunde bekommen. Nochmal 100 Gems. Nochmal 100 Gems. So, jetzt habe ich 400 Gems bekommen in weniger als 10 Sekunden. Und dafür habe ich gerade ein Huge-Pad gelöscht. Damit ich eine Area freischalte, in der ich nichts bekomme, oder was? Das ist doch nicht deren Ernst, oder? Glittering, viel besser. Mir ist vollkommen egal, was man für Multiplayer braucht. Das steht doch exakt im Verhältnis. Ob ich Glittering hier nicht habe oder Glittering da draußen nicht habe, macht ja keinen Unterschied. Das hier, hierfür habe ich ein Huge-Pad gelöscht, damit ich hier stehe, warten muss, bis das Ding komplett abgebaut ist. Oh, hier kommen wenigstens zwischendurch Dinger raus. Oh Gott, sei dann. Aber was war denn das eben für, für eine Kiste? Hä? Diese Kisten sind ja kompletter Scam. Das, das, das kann nicht sein. Sie können nicht von mir erwarten, dass ich ein Huge-Pad lösche, damit ich keine Gems bekomme. Das ist ja dann kompletter Betrug. Na gut, ich wollte das Spiel auch betrügen, indem ich hier mein NFT lösche, das ich sowieso zurückbekomme. Komm, daraufhin löschen wir noch einmal kurz die Roxy, die wird kurz gelöscht. So. Ja klar, ich lösche die Roxy. Ah, da ist ein neuer, jetzt haben wir einen Jack. <lacht> Roxy hat mir nicht gefallen, jetzt haben wir Jack. Das gefällt mir. Aber das soll ein Free-to-Play-Update sein. Ja, also das verstehe ich echt nicht. Was ich Preston hierbei dachte, das soll das größte lauter update aller Zeiten sein. Free-to-Play-Spieler werden es lieben, hat er behauptet. Wow, also... Schreibt mir mal in den Chat, wie ihr das Update bis jetzt findet. Vielleicht überdramatisiere ich auch. Vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Weil, komm mal, an dieser Kiste hier mit einem Dreifach-Boost bekommt man ja immerhin schon ein paar Diamonds. Man kann schon farben. Ihr guckt euch das mal an. Es geht auf jeden Fall schneller als anders. mal, jetzt habe ich... Hier 800, 10.000 Gems bekommen. Guck mal, mit den Lootbags hat sich sogar gelohnt. 10.000 Gems kann man machen. Also man geht nicht komplett pleite dabei aus. Man kann auf jeden Fall Diamonds farben. Aber was sollen das jetzt? 2.000 kann man hier noch holen. Ne, 10.000 aus dem Zweierbag, Leute. Zweierbags lohnen sich ja schon. 0 von 10, 4 von 10, 3 von 10, minus 10 von 10, 2 von 10. Also echt nicht so begeistert, weil die Areas cool aussehen. 2 von 10, ja. Also ich glaube, die Diamond Lootbags, die können sich lohnen, weil wenn diese 2er Lootbags, die man hier scheinbar doch ab und zu bekommt, schon 10.000 Gems bringen, dann ist das was anderes. Ich glaube, dann lohnt es sich tatsächlich, hier einmal Pet Sending auf Single zu stellen. Und dann wirklich immer bei den Gifts hier abzufarmen. Gifts waren sowieso schon immer in jeder Welt, die die sich am meisten gelohnt haben. Deswegen schicke ich jetzt überall eins ran. Hallo Paulino, was geht ab? Was geht ab, Mann? Nimmst du gerade auf? Okay, stört es gerade oder, oder hast du Bock über das Update zu reden? Wir weil reden ich gerne weiß über das Update. Nicht. Ja, ich rede auch sehr gerne über das Update. Ich weiß nicht, irgendwie finde ich diese, diese äh, neue Area ist eigentlich cool, weil es mal was ganz Neues ist. Aber, mm, Weiß ich nicht So, es ist, es ist irgendwie Lohnt es sich wirklich da zu farmen? Und das ist der Knackpunkt, über den ich gerade geredet habe Ich wollte dir nicht ins Wort fallen, damit ich deine Meinung hören kann Und ich finde, ja. diese Area ist betrug ja, es Ich habe ein Huge schwach. Pad gelöscht Für eine Area, in der ich Gems, ja Okay, wenn ich einen Gems-Multiplier-Boost reinhaue Und absolut Effizienz farme mit Glittering Und diesen ganzen Gems-Verzauberungen Meinetwegen, dann farme ich Gems vielleicht 10 Vielleicht, wenn es hochkommt, 20 Mal So schnell, wie man es vorher farmen konnte Wow. Und dafür habe ich ein Huge-Pad gelöscht. Ja, Hä, aber warum hast du ein Huge-Pad gelöscht dafür? Weil ich da einfach schnell rein wollte. Juckt mich doch oh. nicht, ob ich ein Huge-Pad lösche. Okay. <lacht> Warte mal. Warte, ich muss mal ganz kurz schauen. Äh, Felix will irgendwas... Warte, hast du die letzte Area noch nicht? Die letzte Area von, von der... Von der Diamond Mine, äh, die Mystic Dings, Mystic Mine. Nee, aber da brauchst du ja Dings dafür, äh, den Rang, oder nicht? Ja, scheinbar braucht man den Pet Overlord-Rang und plötzlich kam Felix rein, um unsere schöne Party zu sprengen. Okay, Paul. Hey, jetzt ganz Ruhe, Mann. Okay, hier ganz Katronen. Ruhe, Mann. Hast du eine Diamond Cat? Ich <lacht> habe keine Diamond Cat. <lacht> okay, gut. Dann passt ja. Alles okay. Alles gut. den weiter. Brauchst du generell Pets von mir eigentlich? Weil Leute meinen, dass äh, du mich jetzt mit mir brauchst. Ja, meine Huge-Pets könnte ich wieder zurück... <lacht> hey, du meinst die Huge-Pets, die ich mal geschenkt bekommen habe. So, So, ich soundbite mich mal, während die da ihr Ding machen. Oh, wenn Paul den Rang Pet Overlord nicht, noch nicht hat, wow. Dann ist das natürlich komplett dumm. Okay, dann ich weiß nicht, welchen Rang man hierfür braucht oder was man hierfür machen muss. Ich weiß nicht, was man hierfür machen muss, weil ich offenbar schon alles gehabt habe. Ersatzbaukönig nennt man mich übrigens auch. Aber ja, für das Ding Pet Overlord, ja, meinetwegen kann man... Auf jeden Fall machen. Ich trinke mal einen Schluck Wasser. Oh, ich habe das erste Ding abgebaut. Okay, dann kommt ihr jetzt. Ähm, einfach mal hier rein. So haben wir irgendwelche Lootbags bekommen. Bitte, bitte. Ich sehe keine Lootbags. Naja, es wird schon werden. Guck mal, hier bauen wir gleich ein paar Sachen ab. Und wenn da dann Lootbags Stufe 2 rauskommen. Oh, drei Lootbags Stufe 2, das sind dann 30.000. Dann kann es sich schon lohnen. Wenn man halt diese Lootbags bekommt. Aber auch nur, wenn man diese Lootbags bekommt. Sonst nicht. So, ich kann auch Saves abbauen. Gucken, ob sich das eher so lohnt. Keine Ahnung, ich kann es nicht einschätzen. Also. Dieses Update als größtes Petzel-Lotte-X-Update anzupreisen, das finde ich halt wirklich frech. Ich finde das Update an sich nicht schlecht. Ich finde das Update ehrlich gesagt nicht schlecht. Aber ich finde es schlecht, dass das Update jetzt... Wochen im Voraus, als das größte Pets um X-Update aller Zeiten angepriesen wurde. Und dann kommt sowas. Und vor allem Free-to-Play-Spieler werden das lieben. Free-to-Play-Spieler werden niemals hier in die letzte Area kommen. Also schon, wenn man lang genug dafür hasselt. Man muss halt extrem viel Arbeit reinstecken, um hier hinzukommen. Also, naja. meine ganzen Pets werden fertig. Dann müssen die doch bestimmt Lootbags rumliegen, oder? Oder auch nicht. Naja. Ich meine, theoretisch muss man ja nicht die letzte Area freischalten, aber die ersten Areas lohnt sich ja wahrscheinlich gar nicht, weil man hier nur Lootbags Stufe 1 bekommt. Die ja, 1000 Gems geben und das, naja. Die Errors sind aber schön. Das muss ich sagen. Die Errors hier sind wirklich schön gemacht. Hier gibt es ein bisschen was zu erkunden. Man kann auch endlich mal reingehen in die Kulisse und nicht einfach nur eine unsichtbare Wand hier. Sondern also man kann hier wirklich hin. Das finde ich schön, dass sie das so gemacht haben. Ich meine, hier in so einer geschlossenen Höhle kann man sich das auch erlauben. Also es gibt hier auf jeden Fall ein bisschen was zu entdecken. Das ist nett. Man kann hier leider nicht in die Häuser gehen. Wahrscheinlich kann man sich reinglitschen mit dem Hoverboard. So. Hier haben wir auch gleich wieder so ein Ding fertig. Dann hoffen wir, dass da 12.000 Blutback Stufe 5 rauskommen. Und ich glaube, es lohnt sich dann wirklich. Ähm, mit Pets zu... Oh, Stufe 2, 30.000 Gems. Mit Pets zu arbeiten, die äh, entsprechende Diamonds-Verzauberungen und Diamond-Lootbacks und was nicht alles, Multiplayer-Verzauberungen haben. Dann kann es sich wirklich lohnen, aber... Will ich das? Also ich fahre mir die ganze Zeit eh nur mit Huge Pets und Huge Pets kann man nicht verzaubern, weil sonst sind die Huge Pets wertlos. Wow. Naja. Tanja Nikolai schreibt, sendet eure Huge's lieber an Connie, anstatt sie für die Area zu löschen. Ich glaube, es macht keinen Unterschied. Wenn ihr sie an mich sendet, werde ich sie verlosen und ihr habt sie nicht mehr. Und wenn ihr sie löscht, habt ihr wenigstens Zugriff auf diese Area und ihr habt sie nicht mehr. Also... Ich glaube, beides lohnt sich nicht wirklich, wenn man nicht viele Huge's hat. Aber wenn du zufälligerweise ein paar Huge's übrig hast, kannst du sie mir gerne per Mail schicken, weil ich würde gerne weiter Huge's verlosen können. Und ich kann es mir zwar leisten, ab und zu meinen Huge zu löschen und ab und zu meinen Huge zu verlosen, ich habe zwei übrig, aber ich verlose ja heute zwei huge pads Und wenn ich die zwei huge dann heute verlost habe, dann habe ich wieder exakt so viele huge pads wie ich ausgerüstet haben kann. Und das ist schlecht, weil dann habe ich auf jeden Fall nichts mehr, was ich verlosen kann. Deswegen schick mir gerne mehr damit ich mehr hergeben kann. So so. Oh, und übrigens, falls ihr jetzt versucht, das Huge zu löschen, ihr müsst zu dieser Tür gehen und das nicht löschen, sondern freilassen müsst ihr das Huge-Pad. Ihr müsst es hier freilassen an dieser Tür und nicht so, wie ich es gemacht habe, ich hier auf Toggle, Delete und dann löschen gehen. Das solltet ihr auf jeden Fall nicht so machen, wie ich es jetzt mache, weil dann ist das Huge-Pad weg und ihr habt nichts davon. Oh mein Gott, ich habe ein neues Huge-Pad bekommen. Wie toll ist das denn? Also das war wirklich einfach nur maßlose Übertreibung. Und was ich auch blöd finde, ist, dass sie sich jetzt dazu entschieden haben, einfach die Zinsen aus der Bank komplett zu entfernen. Weil, wozu braucht man diese blöde Bank dann noch? Ja, man kann da Sachen ablegen und Pads mit anderen Leuten teilen. Aber das war's. Und dafür gibt man noch nicht so viele Gems aus. Ich meine, die Preise für ein höheres Banktier, die waren damals noch dadurch gerechtfertigt, dass man Zinsen bekommen hat. Aber jetzt kriegt man ja nicht mal mehr Zinsen auf die, äh, auf die Gems, die man in der Bank liegen hat. Jetzt macht es gar keinen Sinn mehr, Gems in die Bank zu legen, weil... Die sind ja nicht mal sicher, die können von jedem anderen, der in der Bank drin sind, gescampt werden. Naja, wenn ihr das Update cool fandet, dann könnt ihr gerne mal ein Like lassen. Wenn ihr es nicht cool fandet, dann könnt ihr gerne ein Dislike lassen. Dann haben wir bestimmt ein gutes Bild davon, wie viele Leute das Update cool fanden. Was du jetzt auch machen kannst, ist dir das Video anzuschauen, das hier eingeblendet wird. Bis dann und ciao!